Sonnenfeld 7 hat schon neue Eigentümer. Für alle, die auch verkaufen wollen, gibt's auch im neuen Jahr zwei heiße Tipps. REMAX AT und die REMAX-ExpertInnen.